Sing etwas. Nur für mich. I wish I were on yonder hill. Wir wollen keinen Ärger haben. Tja, so ist das manchmal nicht wahr. Man will keinen Ärger, aber man bekommt ihn trotzdem. Ah! Sit and cry my du bringst mich zu den Soldaten, die heute früh hier waren. Der Offizier, den du verfolgst, ist der Schlimmste. Das sind böse Teufel. Willst du den Männern wirklich folgen? Wie finden diese Männer? Sie sind nah. Was tust du? Ich will keinen Ärger haben. I'll sell my rock, I'll sell my wheel. sell my only spinning wheel. Du weißt doch, wie das ist, wenn dir ein weißer Mann alles nimmt. Nicht wahr? To buy my lover a sword of steel. Wie heißt du nochmal? Claire. Ich bin nicht dein Boy. Ich bin Mangana, der schwarze Vogel. I wish, I wish, I wish in vain. Ihr Weißen wollt immer schnell, schnell, schnell. Er schafft gar nichts. Ich mache langsam. I wish I had my love again. Das kleine Vöglein dachte, es müsse da draußen im Wald sterben. Es war frei.